informeller Rat der Finanzminister. Die slowakische Präsidentschaft hat das sehr gut organisiert, übrigens auch in der Sache. Wir haben sehr intensive, intensiven Meinungsaustausch gehabt, aber auch die Gastfreundschaft in dieser schönen Stadt war schon eindrucksvoll, einschließlich des Rahmenprogramms. Das hat in jeder Beziehung Freude gemacht und ich habe zum Abschluss gesagt, dass die Slowaken die Latte für künftige informelle Räte ziemlich hochgehängt haben, nicht? weil das sehr gut war. In der Sache selber haben wir einen sehr intensiven Meinungsaustausch, was ja der Sinn dieser informellen Räte ist, über die Lage der Europäischen Union aus der Sicht der Finanzminister gehabt. Wir haben viele Stunden gestern alle 28 intensiv diskutiert, mal eine klare, ganz überwiegende Tendenz, dass natürlich entscheidend ist, dass wir jetzt die EU 27, 28 zusammenhalten, dass wir äh, darauf achten, dass also jetzt nicht aus, der, aus dem britischen Referendum äh, weitere Schwächungen entstehen. Wir wissen, dass die Briten sehr viel Zeit brauchen. Daran können wir auch nichts ändern. Das müssen Sie sich überlegen und muss, dann, muss man dann sehen. Aber klar ist, dass wir alles tun müssen, um die EU zu stabilisieren. Das geht nur auf der Ebene der 27. Und darüber gibt es einen breiten Konsens. Und im Übrigen hat es auch in den Diskussionen sich auch gezeigt, dass es eine breite Zustimmung unter der überwiegenden Mehrheit der Mitgliedstaaten gibt, dass es jetzt eben nicht darauf ankommt, große theoretische Überlegungen anzustellen, was man alles machen könnte, wenn man Vertragsänderungen doch nicht zustande bringt in der, in der kurzen Perspektive, sondern dass man sich darauf konzentriert, die drängenden Probleme zu lösen. Das ist äh, die Herausforderung durch die Migration, also die Flüchtlingssituation, die uns ja weiter beschäftigen wird, auch in unserem Verhältnis zu Afrika, insbesondere zu unserer Nachbarschaft auf der anderen Seite des Mittelmeers. Deswegen haben wir den External FC diskutiert, haben auch schon ein bisschen darüber geredet, dass wir, es das war Anfang der Woche ein G20-Gipfel in Hangzhou ja schon ein bisschen in die globale Diskussion auch eingeführt haben, dass wir uns, dass wir stärker die Kooperation, die Verbesserung der Entwicklung in Afrika in den Fokus auch unserer europäischen Bemühungen nehmen müssen, weil nur auf diese Weise dauerhaft das Flüchtlingsproblem in eine, in eine Verfassung zu bringen ist, dass wir nachhaltig damit gut umgehen können und dass wir auch die verbleibende Integrationsaufgabe überall in Europa meistern können. Dann kommt es darauf an, die wirtschaftliche Entwicklung zu stärken, da muss der Fokus auf strukturellen Reformen liegen, die vor allen Dingen in den Mitgliedstaaten geleistet werden müssen. Auch da gibt es einen breiten Konsens und wir haben jetzt äh, heute Vormittag vor allen Dingen noch zusammen mit der EIB darüber diskutiert, wie man diesen äh, juncker fonds den EFSI, äh, der gut arbeitet, der gut vorankommt, wie man ihn weiter verbessern kann und wie man insbesondere das Element der Strukturreformen auf europäischer Ebene und auch auf nationaler Ebene weiter verstärken kann. Deswegen sind wir alle einig, dass wir eine unabhängige externe Überprüfung äh, verlangen. Die ist von der Kommission ja auch äh, zugesagt, äh, weil es ganz wichtig ist, wenn wir verlängern und womöglich auch die, die Summe erhöhen, dass dann die Schwachstellen abgebaut werden, dass der wirkliche Mehrwert dieses Investions, Investitionsfonds verbessert wird. Ich hab, äh, noch einmal angeregt, dass man das auch mit den länderspezifischen Empfehlungen für Reformen auf europäischer wie auf nationaler Ebene verbindet. Dafür haben alle gestern und heute plädiert. Auch Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dann haben wir zusammen mit dem Generalsekretär der OECD nicht nur wegen der Situation der, der, der Entscheidung der Wettbewerbskommission zum, im Fall Apple, sondern generell über die Frage, wie wir... Steuervermeidung durch Ausnutzung der unterschiedlichen Regelungen in den unterschiedlichen Juris Jurisdiktionen weiter erfolgreich bekämpfen können. Da haben wir, uns sind wir einig, dass wir auf diesem eingeschlagenen Weg weiter vorangehen müssen, dass wir das umsetzen müssen, was global vereinbart worden ist und dass wir es auch so umsetzen müssen, wie wir es global vereinbart haben. Auch da gibt es einen breiten, eine breite Übereinstimmung, dass man etwa bei dem bei der länderspezifischen Berichterstattung bei dem bleibt, was man global vereinbart hat, das nämlich für die Steuerverwaltungen und für die Strafverfolgungsbehörden und nicht für die Öffentlichkeit zu machen, weil man sonst die globalen Bemühungen konterkarieren würde. Das haben wir zuletzt in China sehr deutlich gesehen. Dann haben wir schon für unsere G20-Präsidentschaft ja angekündigt, dass wir uns verstärkt auch, um das Problem, um das besonders schwierige Problem damit beschäftigen werden, wie man, in, in, wie man die, die Digitalökonomie steuerlich erfasst. Das sind so viele Fragen offen, die man jetzt aber anfangen muss, intensiv zu diskutieren. Das ist ein wichtiger Punkt. Darüber hinaus haben wir, äh, hat, ist meine Initiative auch von der österreichischen Präsidentschaft für die verstärkte Zusammenarbeit aufgegriffen worden, dass wir die Probleme, die wir bei der Verfolgung unserer richtigen Idee einer Finanztransaktionssteuer dabei erfahren, dass das nicht funktioniert, wenn man es nicht global macht. Deswegen habe ich das ja schon in China, in Shenzhou beim Finanzministertreffen auf die globale Ebene versucht zu bringen. Die OECD ist da sehr offen und jetzt haben wir auch vereinbart zwischen der verstärkten Zusammenarbeit und der OECD dass wir die OECD bitten, diese Bemühungen auf globaler Ebene zu intensivieren. Das kann uns möglicherweise in Europa ein Stück weit aus dem Dilemma herausbringen, dass man eine richtige Idee deswegen nicht äh, zustande bringt, weil sie nur dann funktioniert, wenn der Nachbar sie auch macht. Und das erfordert eben am Ende globale Re Regelungen. Insofern haben wir eine Menge konkreter Punkte bei diesem informellen Rat gut vorangebracht. Also ist die Laune bei diesem wunderschönen Wettergrund. Minister Österreich hat ja angekündigt, den Fall von Apple zu prüfen, ob man eben auch von den 13 Milliarden sozusagen der Anspruch erheben kann. Ist das für Deutschland auch eine Option? Werden Sie da auch prüfen lassen? Ja, natürlich prüfen wir. Das müssen die Steuerverwaltungen der Länder machen, zusammen mit dem Bundeszentralamt für Steuern. Die Kommission hat ja in ihrer Entscheidung auch so einen etwas vagen Hinweis gegeben, dass das der Fall sein könnte. Deswegen habe ich ja auch dringlich gebeten, dass wir möglichst die Unterlagen vollständig bekommen, dass wir auch erfahren, was hat die Kommission mit diesem etwas mysteriösen Hinweis gemeint. Denn äh, erstens einmal ist klar, das hat auch der irische Finanzminister Michael Noon sehr klar gesagt, die Irland hat ja auch im Zuge unserer Bemühungen in der BEPS-Initiative, in, auch in Europa, sich seit Jahren auch zur Zusammenarbeit mit der OECD verpflichtet und hat es auch umgesetzt. Das heißt, es geht hier um ein Problem aus der Vergangenheit in Irland. Das gibt es heute so gar nicht mehr. Trotzdem ist das jetzt eine Frage für den Europäischen Gerichtshof. Und welche Schlussfolgerungen sich für die Vergangenheit geben, da brauchen wir die entsprechende Unterrichtung durch die Kommission. Die haben wir für den nächsten ECOFIN vereinbart, dass sie dann auch geliefert wird. Dann werden wir sehen. Aber naja, ich glaube, dass die Erwartungen, die da zum Teil geschürt werden, ein bisschen voreilig sind. Sie noch mal kurz erklären, warum Sie diesen Aufruf der Kommission als mysteriös Na Naja, weil es geht ja darum, die Sache ist ja dadurch entstanden, dass Irland mit dieser, mit dieser Firma, also mit Apple, eine Vereinbarung in grauer Vorzeit getroffen hat, dass die Gewinne, die in Irland, wo der Sitz dieser Gesellschaft in Europa ist, Entstehen zu einer, mit einer besonderen steuerlichen Regelung, so habe ich es verstanden, das nennt man Ruling, vereinbart worden ist. Solche Rulings gibt es mit Apple zum Beispiel in Deutschland nicht. Es gibt überhaupt solche Rulings nicht. Und deswegen ist die Frage, wie können dadurch, dass Gewinne, die möglicherweise in Irland entstanden worden sind, entstanden sind und dort nicht so hoch besteuert worden sind wie normal, was kann das für eine Auswirkung auf das Steueraufkommen in anderen europäischen Ländern haben? Die Frage hat mir noch keiner beantworten können. Meine Experten sagen, wir wissen nicht, was die Kommission gemeint hat. Und die Kommission hat heute gesagt, sie sei für die Entscheidung nicht zuständig, weil es ja die Wettbewerbskommission war. Und in Wettbewerbsfragen sei das heißt es auch gar nicht so ganz einfach nicht Beteiligte, also andere als die irische Regierung und die Firma Apple, überhaupt mit Informationen zu versehen. Umso schöner ist, wenn man in solchen Entscheidungen dann öffentliche Erwartungen weckt, wo man dann hinterher sagt, ja, das kann ich euch auch nicht erklären. Vielleicht habe ich es auch nicht so gemeint. Was <lacht> hat, halten Sie vom Vorschlag der Kommission jetzt zum zweiten Mal zu versuchen, eine gemeinsame steuerbasis <lacht> zu schaffen? Ist das gut, ist das schlecht? Sehr gut, sehr gut. Ja. Die Kommission hat in den europäischen Verträgen das ausschließliche Recht für, für Gesetzgebungsinitiativen. Sie hat angekündigt, sie will jetzt wieder eine Initiative ergreifen. Sie hat auch angekündigt, dass sie eine Initiative ergreift, den die organisierte Steuerhinterziehung bei der Mehrwertsteuer zu bekämpfen, denn sie hat ja einen Bericht geliefert, dass ein dreistelliger Milliardenbetrag dadurch durch organisierte Kriminalität hinterzogen werde. Jetzt muss sie nur noch den Vorschlag liefern, den werden wir dann sicherlich auch gesetzgeberisch umsetzen. Wie man, dieses, wie man diesen organisierten Kriminalität das Hand Das ist aber sehr kompliziert. Ich kann aber keinen Gesetzgebungsvorschlag machen, weil das nach dem europäischen Primärrecht das Monopol der Kommission ist. Herr noch zwei Fragen äh, zur Finanztransaktionssteuer. Sie haben jetzt gesagt, der globale Push äh, soll jetzt von der OECD kommen. Heißt das, dass die EU auf europäischer Ebene das jetzt fallen lässt? Nein. Die EU hat ja auf europäischer Ebene gar nichts bisher machen können, weil das geht nur einstimmig und äh, wir haben mal neun gefunden, die für eine verstärkte Zusammenarbeit bereit waren. Wir sind inzwischen nicht mehr neun, ob wir, noch, ob, äh, ob wir mal elf gefunden. Ja. Neun ist die Mindestzahl. Elf sind wir nicht mehr. Ob wir noch zehn sind, wissen wir nicht genau. Äh, und, deswegen, und die Argumente dagegen, kein Mensch hat ein wirklich ernstzunehmendes Argument gegen das Prinzip einer Finanztransaktionssteuer. Das ist nämlich schwer, dagegen zu argumentieren. Aber jeder sagt, es geht nur, wenn es alle machen. Und das ist das Problem, warum, ein, warum im Wege der verstärkten Zusammenarbeit es schwierig ist. Mein, britischer, mein früherer britischer Kollege hat immer gesagt, sobald die Amerikaner mitmachen, machen wir auch mit. Aber solange die Amerikaner nicht mitmachen, die Amerikaner sagen, haben gesagt, solange wenn Shanghai mitmacht und Singapur machen wir auch mit. Die Holländer sagen, wenn England mitmacht, machen wir auch mit. Jeder wartet auf den anderen. Und deswegen habe ich schon in so bei den Finanzministern gesagt, ich glaube, wir sollten noch mal die erfolgreiche, die effiziente Arbeit, die wir im G20-Rahmen und mit Hilfe der wirklich sehr effizienten Arbeit der OECD und dem Global Forum, wir haben jetzt 100 Mitgliedstaaten, die den automatischen Informationsaustausch vereinbart haben, nutzen, um eine globale Finanztransaktionssteuer einzuführen. Das wird auch nicht über Nacht gehen. Als das nicht schon im Entwurf für das Gipfelkommuniqué sechs Wochen später in Hangzhou äh, stand, äh, habe ich in einer deutschen Zeitung gelesen, ich sei schnell gescheitert mit der Initiative. So, so schnell geht es auf dem globalen Niveau nicht. Es geht voran und wir haben das jetzt, äh, hans werk Schelling, der ja für uns die Federführung macht, hat das mit äh, Goria unter meiner kräftigen Mithilfe bei beiden auch so vereinbart. Und der europäische Push eben unter. Äh naja, dann wird Minister das Problem ja, dann sind alle glücklich, wenn wir es auf diese Weise gelöst kriegen. Denn alle sind ja dafür, sagen nur, aber nur, wenn alle mitmachen. Ne? Und sind die, die Kollegen hier auch mal? sorry. Aber es ist nicht so, dass die Finanztransaktionssteuer, die Bemühungen, die sie ja haben und dieses Dilemma, nicht anderes bedeutet, als dass das die jetzt auf europäischer Ebene vorerst mal gescheitert ist. Nein, sondern sie wird im Gegenteil. Die europäische Ebene führt dazu, dass wir jetzt die Sache auf globaler Ebene voranbringen. Wird es weiter Gespräche auf europäischer Ebene geben? Jetzt, schreibt, jetzt werden wir sehen, da, wie die, äh, Herr Schelling schreibt jetzt an, da schreibt es noch einmal an Guerilla, so ist das vereinbart worden, dann wird Geria antworten und dann werden wir darüber natürlich äh, miteinander besprechen, wie wir, diese, wie wir diesen Prozess möglichst unterstützen und voranbringen können. Fragen zu anderen Themen vielleicht. Den ECOFIN hat im Juli an das Basler Komitee appelliert, es bei den Kapitalanforderungen nicht zu übertreiben. Mittlerweile ist die Arbeit ja weiter vorangeschritten. Haben Sie diesbezüglich irgendwelche Bedenken, was die deutschen Banken betrifft? Nein, wir haben, wir haben im ECOFIN nicht, so haben wir es nicht gesagt, sondern wir haben gesagt, es müssen Regelungen sein die sich nicht spezifisch sich für bestimmte äh, äh, Regionen besonders nachteilig oder belastend auswirken, weil wir ja sehr unterschiedliche Strukturen in den, in den Bankbilanzen und in den Finanzmärkten äh, in, in den verschiedenen Teilen haben. Und das ist wirklich ein wichtiges europäisches Anliegen äh, und das ist ein gemeinsames europäisches Anliegen, was eben mit der Eigen Wir haben in Europa, werden Unternehmen überwiegend äh, durch Banken finanziert in Amerika, weitestgehend durch den Kapitalmarkt. Und da muss man dann auch in den Rechnungslegungsstandards, die sind ja auch sehr unterschiedlich. Die amerikanischen Rechnungslegungsvorschriften sind anders als IFRS. Und äh, wenn Sie zum Beispiel sehen, dass Hypothekenkredite äh, in den amerikanischen Bankbilanzen keine Rolle spielen, weil die, äh, diese beiden staatlich finanzierten äh, äh, äh, Banken haben, da, das sind diese Freddie May und, und wie die, die kennen wir schon aus früheren Zeiten, die nehmen das ab, dann kann man Äpfel nicht ohne weiteres mit Birnen vergleichen und, und die gleichen Regeln machen. Darüber habe ich in der vergangenen Woche intensiv mit dem Vorsitzenden des FSB, Mark Carney, gesprochen und im Basler Ausschuss reden wir auch dafür ein, Herr Weidmann war ja gestern auch hier, dann muss ja, was in Basel rauskommt, durch den FSB weiter auch auf die G20-Ebene gebracht werden. Also wir arbeiten da gemeinsam daran. Wie hoch schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit denn an, dass aus den 13 Milliarden irgendwas an andere Länder abfällt? Sie haben gesagt, Sie prüfen das, aber wie denken Sie, dass es wahrscheinlich, dass andere Länder was davon kriegen? Ich würde jetzt zunächst einmal äh, die Frage äh, in, nicht so ganz schnell als gegeben angeben, dass da am Ende oder dass die 13 Milliarden jetzt schon da hier da auf dem auf Platz liegen und nur noch der Verteilung harren. Der Prozess beim Europäischen Gerichtshof wird außergewöhnlich kompliziert äh, sein und äh, er wird auch dauern. Es gibt den Deutschen. Sie sind ja keine Deutsche, wenn ich das sehe, richtig Doch, Doch, aus Köln. Aus Köln. Aber irgendwas habe ich dann falsch verstanden. <lacht> oder so. Aber jedenfalls, ich weiß nicht, ob in Köln, aber bei uns äh, gibt es dann in, in Baden-Württemberg ein Sprichwort, man soll das, den, das Fell des Bären nicht verteilen, ehe man ihn denn erlegt hat. Aber ich habe gesagt, Also wenn die 13 Milliarden da sind, werden wir schon eine Verwendung dafür finden. Da habe ich das geringste Problem. Das hat auch allgemeine Zustimmung gefunden. Schönen Dank. dann Kommen Sie gut nach Hause. Schönes Wochenende.